Hallo und willkommen zu einer neuen Folge mit Geotrix. Natürlich ist er wieder am Stissel wie Wir sind heute auf einem Server, ich weiß nicht, ob ihr es schon erkennt, das ist so wie Titan MC und TitanMC wurde wiederbelebt und der Server heißt Titanreborn.net. Nee, Titan ja, den haben wir jetzt wieder entdeckt durch einen lieben Niklas, der uns Bescheid gesagt hat, ich bin auf jeden Fall Todesgeil. Cool, Kuchen, du hast damals nicht gespielt, oder? Sehr, sehr wenig halt. Ja, aber also ich hab hier, hier so... Ich ist, ist auf jeden Fall noch niemand drauf, also... Ähm, haben wir uns äh, schnellerweise gedacht, äh, dass wir aufnehmen hier drauf. Es ist, ist einfach spannend. zu hammer, dass der Server einfach wieder da ist, man. Der, der war früher... Ja. Ich habe den so gesucht, es ist einfach alles wieder da. Ihr müsst einfach... Ich ich, ich würde mir echt feiern, wenn ihr einfach mal raufkommen würdet und den Server wieder zu, zum Leben erwecken würdet. Das wäre auf jeden Fall mega nice. Sein, so nice, es ist halt ein Ami-Server. Aber wir hauen den voll. Wir hauen den voll, Leute. Ihr müsst ja halt, also für die Leute, die den Server nicht kennen, ihr müsst halt in die verschiedenen Minen gehen und dort könnt ihr dann halt abbauen könnt bessere Picken bekommen. Zum Beispiel, ihr baut jetzt hier die ganze Zeit ab. Dann geht ihr zu diesem Villager hin, äh, drückt Rechtsklick, könnt Sachen äh, verkaufen und kriegt dadurch dann Geld. Dann könnt ihr zum Beispiel machen Slash Rank ab. Dann seid ihr zum Beispiel einen Rang hoch äh, aufgestiegen zum zur B-Mine, dann geht ihr hier rein und könnt dann immer so weiter aufsteigen und kriegt dann immer mehr Geld, weil ihr hier halt bessere Sachen erbauen könnt Und für die, die sich wundern, dass wir schon äh, so viel Geld haben, äh, uns wurde gerade ein bisschen Geld... Ja, uns wurde halt gerade zu viel Geld gespendet, ich habe keine Ahnung, was das ist, aber ich, hast du auch noch ein Buch, äh, Buch? Ja, ich hab auch noch... Hab ja, lass das mal aufmachen, komm mal nach vorne Also was kann man jetzt machen? Ja, komm mal mit Du musst hier zu diesem Typen hingehen, das weiß ich noch. Zu dem Echo-Typen. Dann drückst du Rechtsklick und dann kriegst du, ja, ein Item, genau. Siehst du, jetzt habe ich eine bessere Picke. Oh mein Gott. Ich habe so eine geile Picke. Ich auch, Junge. Ich auch. Die ist so Die hat Effizienz 5, Unbreaking 80. Fortune. 2. Ace 2, Fortune 50. Komm mal mit, Junge. Ich glaube, dann kann man so schnell abbauen. Das ist mega gut. Junge die ist mega nice und das direkt am Anfang ist das natürlich ist mega geil. nice haben wir auf jeden Fall Glück gehabt und auch so wenn ihr Blöcke das abbaut könnt ihr auch Reward eingeben und dann kriegt ihr, oh ich habe noch mal zwei Bücher da könnt ihr auch noch mal das Sachen also noch bekommen Na, wenn, jetzt, guck mal, du gibst das ein warte ich schreibs mal im Chat warte ja und dann kriegt ihr halt Sachen Lol. Hm? Also das, kann man das alles ausnehmen ja, ja ja, Junge ich kann mega langsam mit dieser picke abbauen meine andere picke war schneller Hä? guck mal ja aber du kriegst äh, du mit der picke mehr, also viel mehr stimmt die ja, hat ja, keine effizienz du drauf ne hat effizienz ja 5 aber äh, du kriegst was halt heute 50 drauf ja Ja, dann muss man halt aber ich glaube da kriegt man umgerechnet ich, trotzdem mehr geld da kriegst du viel viel mehr geld jetzt habe ich diese ganzen bücher hier sollen die auch alle einlösen? ähm ja ja lass mal lieber nach vorne ich habe auch nochmal zwei wie viel hast du? Ja, okay. 1, 2, 3, 4, 5. Ja okay, Alter, wie viel hast du denn? Weil bei Reward waren die alle. ja, die kriegst du, wenn du Glück hast, durch einen Block Reward. Also wenn du Blöcke abbaust, kannst du dann dadurch halt Sachen. Und da kriegen wir jetzt auch Waffen und so. Das ist eine eine Pick Pickaxe. Ich hab jetzt auch eine Axt bekommen. Sieht gut aus. Eine eine Cold Chest, ein mit Frail 1 Protection 2. Ja, der Server ist halt noch ein bisschen verbuggt, glaube ich, kann sein, dass es... Ja, der Server ist noch ein bisschen verbuggt, also er ist als, äh, laut Infos halt äh, zwölf Tage online, also die, die Admins und so sind auch... Ja, aber wie ihr seht, da ist Pisten. auch... Der Server ist auch noch ziemlich leer. Hab habe ich noch meine... Punkte bekommen. Schauen wir einfach mal weiter. Es wäre echt so geil, wenn man den Server wieder zum Leben erwecken könnte. Wenn die sieht auch echt ganz nice aus. Würde mich echt freuen, wenn ihr einfach so alle mal raufkommen könntet und dann vielleicht bei den anderen YouTubern oder so bei anderen YouTubern einfach runterspammen könnt, dass sie wieder Titan spielen sollen. Ja, also wenn der Server halt wirklich, ähm, fehlt. Also ich finde ja. eigentlich... Ne? Also irgendwie sollte es so sein, dass es also ein... ein Epic -Buch. Das ist irgendwie ein alter Admin von TitanMC oder so, der jetzt das Plugin irgendwie mitgenommen hat oder so, oder? Wie soll das jetzt sein? Ich habe noch drei dieser Hot Currencies, das sind so irgendwelche Metersterne. Äh, wollen wir. kann man die öffnen. Oh, was? Nochmal? Was hast du? Zeig mal. Das sind diese, diese Dinge. Diese Als ob und die sind, sind glaube ich, richtig selten. Ich weiß aber nicht mehr, wo man die Ich habe davon drei Stück auch... bekommen. Ah, die musst du sammeln. Sammel die. Die kannst du am Freitag ähm, einlösen. Da kannst du mit denen so handeln und dann richtig äh, wertvolle Sachen rausbekommen. Echt? Sammel die einfach nur, ja. Okay, äh, das war nice. Dann behalte ich einfach. Auf jeden Fall. Wir sind auf jeden Fall mega gehyped und wir würden uns echt freuen, wenn ihr mal drauf kommen würdet. Ja, das wäre auf jeden Fall sehr nice. Ich hatte damals leider keinen, weil ich nicht so aktiv bin. Oh, hier ist, guck hier ist eine Challenge. Wollen wir eine Challenge machen? Ja. Hier gibt es auch so Aufgaben, Challenge. die könnt ihr machen. Oh, nice. Hier. Hier. Nee, da kriegt man nämlich Gems, und Gems sind wertvoller als, äh, hier, diese Hello, meisten. I'm C3PO, ich okay. bin Cyber Relation. Ein Damage and Craig Repairs. Wir müssen reparieren, oder was? Ich was glaube... Denn? Ja, ich weiß aber nicht wie. Quest Run. Ich glaube... Was brauchen wir? Ah, wir brauchen Gold. Wir brauchen nur Gold-Nuggets, Gold. komm mit. Ja. ja, die gibt es in irgendeiner Mine. Wir mhm. Hast du genug Geld um abzugraden, Dann können wir ja, weiter. Ja, ich bin bei H. Ja, okay, dann mache ich schon mal Rank ab. Rank ab. Okay. Ich laufe hier mal ein bisschen durch und guck mal weiter. Ja, guck in mal welcher. Oh mein Gott, ich bin schon zu weit. Ich bin schon ja, eine Minute weiter. Wir müssen. Ich äh... bin bei H. So, ich guck mal hier hinten rein. Uh, hier sieht es nicht, man nicht gut aus. Doch, hier ist Gold. Hier ist Gold. Kann man noch mal sich zu einer anderen Dings gehen? Boah, scheiße, ich bin so. Ich hab so lange nicht mehr gespielt. Aber oh, nicht mal. Es ist. Äh, wir haben auf jeden Fall, wenn wir jetzt hier drauf suchen, wenn die das halt an, äh, erhalten wird. Und ja. das wird alles mega geil. So, das wird ich mega nice. Du musst du zu dem Typen gehen und einfach rechts klicken und dann kriegst du Gems. Und Gems sind wertvoller halt. Als die anderen Sachen. Ich glaube. Ne? Hä? Hier okay, Geht vielleicht mit normalen Gold? Hast du? Okay. Hier Oder und das kann auch sein, dass es bei dem noch. Ja, wo sieht man das, was man hier ja, braucht? Ich weiß nicht, das haben die. Eigentlich stand das immer da, aber ich, ich glaube, der Server ist noch so ein bisschen. Das ist ja noch, äh, so halt, das wissen wir irgendwie, vielleicht noch ein bisschen bei Wie Ich der Server ist halt noch ein bisschen. Ja, also ja, da muss. In also der ist ja auch gerade erst raus, ja. Ja. ja. Aber es würde mich trotzdem mega freuen, wenn würden, die Leute. Einfach mitsuchen. Ihr könnt einfach mal raufkommen und guckt es euch einfach an. Es wird bestimmt fresh. Jo. Aber Wenn wir dann hier übel drauf suchen, also wenn ihr dann halt ja, ey, guck mal, ich, ich hab dir noch nie den PvP. Komm mal mit. Ja. Die PvP Zone kennst du ja auch nicht, ne? Wenn man durchläuft, ja, ja, ja, ne, aber ich, ich habe noch die ganzen Sachen. Ja, dann, nee, du bist ja nicht sofort in der äh, Kampfzone. Ah, nee, wir sind falsch. Okay, wir sind die. Durch. Ähm, wenn man durchläuft, egal, also du kommst ja dann weiter. Du hast ja schon das Haar, oder? Ja, ich habe das Haar. Ja, also bist du schon in beim nächsten Spawn gewesen, ne? Ja, Ja. Ja, und da kannst du halt auch einfach durchlaufen und da gibt es auch ähm, jeweils dann immer so eine PvP-Zone. Hier hinten siehst du vielleicht so. Ja, mhm. siehst ja. Und da kannst du ja, gegenlaufen wenn du so reinläufst. Eigentlich ist da ein Portal. <lacht> okay. Ja, okay Dann, dann wird es wahrscheinlich noch hinzugefügt oder so. Also, oder ist ja, PvP gibt wahrscheinlich dann noch nicht. Oder okay. doch, okay. man kann slash PvP eingeben. Oh mein okay. Gott, wo bin ich? Slash p okay, Junge, mal. der Server ist einfach echt komplett neu. Slash pvp. Guck mal. Oh ja, stimmt. Hier ist, glaube ich, jetzt ja, so eine PvP-Zone. Junge, das ist noch geiler als damals. Die andere PvP-Zone war immer so richtig low. Hier ist viel geiler. Junge, hier kann man richtig fighten, ja. Das ist ja mega geil, Alter. Ja, ist nice. Kann Früher das war das nicht so. Nee, oder? nee, nee. Ich glaube, ab dem Punkt, wo man hier runterspringt aber ich springe jetzt nicht runter. Auch nicht. Wir ich würde so nee, jetzt sagen, das war jetzt einfach von dem Video. Ich hoffe. Ja. Ihr konntet ein bisschen von dem Server sehen. Und äh, habt auch Bock auf den Server bekommen und schaut wenigstens mal vorbei, wie es euch so gefällt. Das ist halt so eine Art Prison-Server, ne? Aber ja, die, meisten, halt Art... glaub, die meisten. Ich glaube, die meisten kannten den von Banks oder so. Der hat den auch früher gespielt. Ja, die, die haben den, glaube ich, übelst gesuchtet, ne? Ja. Bis der halt geschlossen hat. Ja. Okay, dann war es okay. das jetzt erstmal. Ja, wenn es okay. euch gefallen hat, dann lasst doch mal eine Bewertung da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und dann